Personenbezogene Daten begegnen uns im Umgang mit Menschen und in Projekten quasi ständig. Es ist wichtig, ein Bewusstsein dafür zu schaffen und den Schutz dieser Daten immer im Blick zu behalten. Wenn das allen klar ist und man die vorgestellten Aspekte berücksichtigt, stellen DSGVO und Co. keine Hürde für Beteiligungsprojekte dar. Sie haben den Überblick verloren?